Sollen auch Kinder bedingungsloses Grundeinkommen erhalten? Was dafür spricht und was dagegen spricht, das zeige ich euch heute in diesem Video. Es heißt ja BEDINGUNGSLOSES Grundeinkommen. Also müsste ja jeder dieses Grundeinkommen erhalten, egal wie alt oder jung. Und das wäre ja schon ein Punkt dafür, dass auch Kinder das bedingungslose Grundeinkommen erhalten sollen. Außerdem wissen wir alle, Kinder kosten Geld von Anfang an. Vielleicht muss man sich ja anfangs schon, bevor das Kind da ist, eine neue Wohnung suchen. Das heißt, man zahlt mehr Miete, man zahlt mehr Nebenkosten. Die Kinder kosten natürlich auch dann Geld, wenn sie auf der Welt sind. Kinder essen, Kinder wachsen ständig, Kinder brauchen ständig neue Klamotten. Irgendwann gehen die Kinder vielleicht ähm, in den Kindergarten oder in die Kita. Die kosten teilweise auch jede Menge Geld. Und so geht es dann immer weiter. Auch in der Schule brauchen sie Schulmaterialien, sie brauchen weiterhin Kleidung. Natürlich möchten sie auch an Schulausflügen teilnehmen. Die kosten wiederum Geld. Ja, und das alles summiert sich dann natürlich mit der Zeit. Es spricht also einiges dafür, dass wir auch an Kinder das bedingungslose Grundeinkommen auszahlen. Denken wir außerdem mal an die ganzen Alleinerziehenden Mütter oder Väter. Die haben es ja sowieso schon schwer im Moment. Manche werden vom Staat unterstützt, manche nicht. Manche gehen arbeiten, manche gehen Teilzeit arbeiten, manche gehen gar nicht arbeiten. Das hat natürlich auch was mit der jetzigen Lage und Situation zu tun. Daher wäre das bedingungslose Grundeinkommen für Kinder ja quasi ein Segen für Alleinerziehende, weil sie damit unabhängiger sind. Dadurch hätten ihre Kinder im Prinzip die gleichen Chancen wie Kinder aus wohlhabenden Familien. Studien haben gezeigt, dass in Deutschland der Bildungserfolg der Kinder sehr stark an die soziale Herkunft gekoppelt ist. Und soziale Herkunft bedeutet letzten Endes nichts anderes als Geld. Und für mehr Gerechtigkeit könnte hier ebenfalls das bedingungslose Grundeinkommen sorgen. Denn dann wären ja die Kinder nicht mehr so sehr abhängig von ihrer sozialen Herkunft. Sie könnten dann im Prinzip an allen schulischen und außerschulischen Veranstaltungen teilnehmen. Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen können wir also Eltern entlasten und dafür sorgen, dass die Kinder beste Bildung genießen. Aber welche Punkte sprechen dann eigentlich gegen das bedingungslose Einkommen für Kinder? Mal angenommen, das bedingungslose Grundeinkommen wird in einer Höhe von 1000 bis 1500 Euro ausgezahlt. Brauchen dann Kinder so viel Geld? Braucht dann eine Familie mit zwei, drei, vier Kindern und mehr wirklich für jedes Kind so viel Geld? Da kann man natürlich ganz klar sagen, nein. Die Miete wird nicht 1.000, 1.500 Euro teurer, nur weil man dann vielleicht in eine andere Wohnung ziehen muss. Natürlich muss kein Kind jeden Monat Miete zahlen, Nebenkosten, vielleicht noch das Auto abbezahlen und so weiter. Auch wenn Kinder tatsächlich Geld kosten, kosten sie natürlich nicht so viel im Monat wie Erwachsene. Sonst könnte ja heute schon keine Familie mit dem Einkommen von einer Person, einem Erwachsenen oder von zwei Erwachsenen überleben. Außerdem muss und darf man sich die Frage stellen, wie heute beim Kindergeld auch, kommt das Geld denn tatsächlich bei den Kindern an? Das kann man ja wirklich schlecht nachprüfen, auch bei dem Kindergeld heute. Ich kann schlecht sagen, ob wirklich alles ja mehr oder weniger ins Kind fließt, ob wirklich das Kind ja dauerhaft und regelmäßig davon profitiert. Und sicher gibt es da Eltern, die Kindergeld bekommen und die später bedingungsloses Grundeinkommen bekommen könnten und ihr Kind trotzdem vernachlässigen oder verwahrlosen lassen. Und wenn wir schon bei diesem Missbrauch des Geldes sind, wer garantiert mir denn, dass tatsächlich nur Menschen das bedingungslose Grundeinkommen für die Kinder bekommen, die tatsächlich Kinder haben? Denn in der Vergangenheit hat sich ja schon herausgestellt, dass selbst das Kindergeld an Menschen geflossen ist, die gar keine Kinder haben, oder das Kindergeld wurde mehrfach für Kinder beantragt. Und wenn das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich bedingungslos ist, dann prüft ja keiner mehr nach. Natürlich freuen sich Alleinerziehende über das bedingungslose Grundeinkommen für Kinder. Aber ebenso würden sich ja auch reiche bzw. wohlhabende Menschen über dieses bedingungslose Grundeinkommen für Kinder freuen. Und wollen wir tatsächlich Reiche dadurch noch reicher machen? All diese Punkte für ein bedingungsloses Grundeinkommen für Kinder und gegen das Grundeinkommen haben natürlich schon viele Menschen online und offline diskutiert. So hat beispielsweise Philosoph Richard David Precht in einem Interview gesagt, ich möchte nicht, dass jemand, der 1.500 Euro Grundeinkommen hat und keine Perspektive auf einen Beruf, auf die Idee kommt, fünf Kinder zu kriegen. Und ja, genau hier beginnt auch die Diskussion für mich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hier stehen soll. Pro oder Contra? Ich kann irgendwie beide Seiten verstehen und deswegen fällt es mir so schwer, diese Frage zu beantworten. Bedingungsloses Grundeinkommen für Kinder ja oder nein? Natürlich. Ja, Kinder brauchen nicht unbedingt jeden Monat 1.000 oder 1.500 Euro. Das wissen wir alle, denn wir wissen ja, was wir verdienen und wie wir unsere Kinder durchbringen, mit deutlich weniger Geld. Und natürlich könnten das jetzt Menschen auch ausnutzen, egal in welcher Hinsicht, ob sie jetzt einfach dieses Geld für sich in Anspruch nehmen, obwohl sie gar keine Kinder haben, ja, ob sie das irgendwie so drehen, dass sie das bekommen. Oder ob sie sagen, okay, ich habe eh keine Zukunft, ich habe keinen Bock auf Arbeit, ich habe keinen Bock auf die ganze Gesellschaft, aber ich mache jetzt einfach mal drei, vier, fünf Kinder, dann habe ich ausgesorgt. Natürlich kann man das kritisieren, aber wenn man das kritisiert, dann muss man auch den heutigen Zustand kritisieren und sagen, ja, es ist ja heute auch schon zum Teil so, dass es da draußen Menschen gibt, die auf diese Gesellschaft keinen Bock haben. Die haben dann drei, vier, fünf Kinder, die kriegen dann ein bisschen Geld vom Staat dazu. Verändert das jetzt unsere Gesellschaft irgendwie groß? Ich finde nicht, also es wird immer Leute geben, die keinen Bock haben auf die Gesellschaft. Ähm, da muss ich jetzt nicht unbedingt eingreifen, beziehungsweise da kann ich auch schlecht eingreifen. Die ziehen wir halt mit, die schleppen wir halt mit. Das wird wahrscheinlich immer so sein, aber das ist eben nicht der Großteil der Gesellschaft. Und deswegen dann zu sagen, ähm, nein, kein bedingungsloses Grundeinkommen für kein Kind, ist vermutlich auch nicht die Lösung. Im Prinzip ist doch das Geld sowieso da. Es ist ja egal, ob wir dann den Kindern das Geld auch noch zur Verfügung stellen oder nicht. Andererseits sage ich mir eben auch, man weiß eben nicht, wohin das Geld tatsächlich geht. Und ehrlich gesagt bin ich auch kein Fan des Kindergeldes. Und ich würde auch sagen, es wäre doch viel geschickter und viel schlauer zu sagen, okay, bevor Eltern irgendwie noch mehr Geld in die Hand bekommen und es für irgendwas rausschmeißen, Sorgen wir doch einfach mit diesem Geld dafür, dass eben Kitas und Kindergärten kein Geld kosten, dass die Kinder dort immer kostenloses Essen erhalten, dass keine Schule was kostet, dass dort auch überall ähm, Küchen drin sind in den Schulen, dass da frisch gekocht wird, dass da auch immer Kinder was zu essen haben, dass die Kinder auch den ganzen Tag in der Schule betreut werden können oder in der Kita, im Kindergarten, wo auch immer sie dann sich gerade befinden. Wir können beispielsweise dafür sorgen, dass Kinder kostenlos mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren können und kostenlos zur Schule kommen. Im Prinzip müssen wir dafür sorgen, dass dieses Land etwas kinderfreundlicher wird. Nicht einfach nur mit Geld, also einfach das Geld da und macht irgendwas draus, sondern dieses Land muss ja eine gewisse Infrastruktur für die Kinder schaffen. Ja? Schulen, Spielplätze, Kindergärten und so weiter. Alles kostenlos, alles auf dem neuesten Stand. Das kostet auch Geld. Und wenn wir das schaffen, wenn wir das hinkriegen, dann überlegen auch Eltern nicht zwei, drei, viermal, ob sie Kinder kriegen, sondern sie sagen, okay, wir sind jetzt in einer Welt, in einer Umwelt, in der wir tatsächlich... Problemlos Kinder kriegen können, die für uns dann keine finanzielle Belastung darstellen. Und ja, auch ein Richard David Precht hat recht, wenn er sagt, dass Kinder Privatvergnügen sind. Natürlich, Kinder kommen jetzt nicht einfach so, schon gar nicht zwei, drei, vier, fünf. Die klopfen nicht an und sagen, Mama, Papa, wir sind da. Und jeder muss sich dessen bewusst sein, dass Kinder eine Verantwortung sind, auch eine finanzielle Verantwortung. Gleichzeitig haben wir aber als Gesellschaft diese Verantwortung, dass unsere Kinder, ja, dass unsere Zukunft entsprechend aufwachsen kann, ohne irgendwelchen finanziellen Druck. Ihr seht also, ich bin echt hin- und hergerissen. Ich, ich kann jetzt nicht sagen pro, ich kann jetzt nicht sagen contra. F vielleicht liegt auch wirklich die Wahrheit wieder irgendwo in der Mitte. Ähm, vielleicht, also ich denke auch, wir brauchen eine andere Infrastruktur für Kinder, die sich eben besser an Kindern orientiert. Ähm, wir müssen aber natürlich auch äh, in bestimmten Fällen Kinder äh, bzw. Familien, Alleinerziehende unterstützen, wo es nur geht. Es ist die Frage, ob wir das jetzt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen schaffen. Reicht denn vielleicht auch schon die Hälfte davon? Reicht ähm, das Volle davon? Äh, es, ist, es ist schwierig. Also man muss wirklich weiter drüber diskutieren und schauen, was ist denn jetzt der richtige Ansatz? Wo fangen wir an? Und wo können wir uns vielleicht auch hinarbeiten, bis wir dann am Schluss wirklich sagen können, okay, so und so sieht es dann für alle aus. Daher meine Frage an euch, wie seht ihr das? Seid ihr vollkommen klar pro oder vollkommen klar gegen? Oder schwimmt ihr da auch noch irgendwo in der Mitte? Und ja, stellt euch die Frage, wie es denn tatsächlich aussehen könnte in Zukunft. Ich bin super gespannt auf eure Antworten. Postet sie gerne in die Kommentare. Und wieder danke ich euch vielmals fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.